Weiter geht's in Lego Indiana Jones Temple of Doom. Kapitel 2, Pankot Geheimnisse Wir haben es überlebt. Ach, wo sind wir jetzt? Ich ich glaube, ich du hast mich, alles verstanden. Genau. Was ich mich frage ist, wieso. Äh, wie sind seine Haare überhaupt an seinem Kopf gebunden? Ja. Das macht in Lego-Form keine. keinen Sinn. Und hier haben wir Willy in ihrem Abend-Outfit. Und du hast Shorty. Und eine goldene Hä, Was? <lacht> wie hast du das denn gemacht? Ich hab drauf geachtet. Elefanten spielen gerne im Schlamm. Output transcript: Wir das kannst du mit B-Gegenstände aufsammeln. Oh, da ist eine Schaufel. Oh, ja, dann nimmt die mal mit. Hier sind überall Spinnen. Tsch, oh, ja, die kann man zertreten. Spinne, Spinne, Spinne. Äh. Wir springen ja mal dran. Oder auch nicht. Oh, im Schlamm stirbt man instant. Ja. ja wo bin ich? Hä? Nein, er rennt weg! Tja. Dann musst du da Dann herkommen. hier herkommen. Hey, du schubst mich! Du schubst mich hier in den Abgrund! Hä? Okay. Wunderbar. Okay. Funktionierendes Videospiel, meine Damen und Herren. Ich glaube da kommt man vielleicht mit ihr. Ran. Ich muss jetzt sowieso zu ihr wechseln. Ja. Wo ist sie denn? Wo ist sie? Komm ja, her. Auf der anderen Seite. Oh. Ah, warte, warte mal, warte mal. Ja, guck. Jetzt kommt sie rüber, jetzt kann ich sie spielen und jetzt. Boing. Können wir ein bisschen rumschreien. Und dann schaffen wir alles. Komm weg, komm weg. Nein, du musst in meine Richtung kommen, sonst komme ich da nicht lang. Oh Gott, Indy, nein, Indy. Nicht der Der blaue Stein. Der blaue Stein. Naja. Was soll's. Ich hab hier eine Kiste. Äh, und ich weiß nicht, wie ich die rüberbringe. Irgendwie müssen wir hier die Schlangen wegbekommen. Kannst du nicht an dem Ding da ziehen? Ah! Take it like a man, Shorty. Ich schub's mal in die rein, das wäre lustig. <lacht> Jetzt haben wir alle gelacht, weil Indy ist gestorben, lol. Hier ist was zum Aufbauen. Ein Raft, aber ich glaube, das wollen wir noch nicht machen. Oha. Ja, er hat einfach ein Kind geschlagen. Du kannst doch keine Kinder schlagen, Indy. Das geht doch nicht. Hey, warte mal hier. Wir müssen hier rüber, komm her. Hol dir ja, das mal das Elefant. Aufruf. Hol der? Den Elefant, hol dir mit dem anderen Knopf, mit dem anderen Knopf, danke. <lacht> nimm den Deckel, nimm den Deckel. hast du getan? Ich hab keine Ahnung. Ah, hier muss irgendwo wieder einen Knopf geben wahrscheinlich. Weil wie sollen wir da sonst durchkommen? Oder? Ja, nicht so weit weggehen. Nicht so weit weg, das sterbe ich vielleicht. Ich schaue mich gerade oben um, ob man da irgendwas machen kann. Hm. Hm. Ah. Keine Ahnung, ganz ehrlich. Weil das Boot da im Wasser, das kommt ja nicht hierher, also... Wieso kann ich das den Elefanten schlagen? Vielleicht kann man hier irgendwas ausgraben, was uns hilft oder so, keine Ahnung. Hä? Boah, guck dir mal einen hyperrealistischen Himmel an. <lacht> Reden wir nicht hier mit dem Himmel. Lass uns mal versuchen hier... ranzugehen. Auch weil ich nämlich das Gefühl habe, wenn ich jetzt hier drauf draufgehe, dann geht die Story weiter. Ja? Glaube ich nicht. <lacht> ich hier doch... ...irgendwas finden. Das getan. Ich hab außerdem gewechselt. Wo muss ich denn lang? Der steht mir im Weg! Oh nein. Äh, keine Was gute hab ich getan? Idee! Keine gute Idee! Komm schon rauf! Komm schon rauf! Komm schon rauf! Dann springt doch da hoch! Geht das? Kannst du da springen? Nein! Wo bin ich? Warum bin ich hier hinten? <lacht> okay. Wieso können die Elefanten... die Elefanten können die auch? Oh. Hm. Ich hab nicht das Gefühl, dass wir Fortschritte machen. Glaube ich auch nicht. Äh, ja, dann müsst ihr vielleicht erstmal mal... ...anders langen. Und hast du deinem Elefanten schon einen Namen gegeben? Ach, schau mal! Oh, <lacht> Wow, wir sind nicht schlau. Ja, und damit können wir dann darüber Namen geben. Was soll ich denn für einen Namen geben? Hast du Kein schon name. Namen? Ich, ich nenne name ihn Benjamin. Benjamin Blümchen. Benjamin Blümchen. Das ist eine Indie-Platte. Wow. F. Ja, die brauchen wir sowieso nicht. Tschüss. Das war mich aber schon ich ja zum Film gemacht einfach so ein Wasser zurücklassen. <lacht> das wäre schon funny gewesen im Film. Wieso haben wir so wenig Geld? Ich meine, ja, wir sind oft gestorben, aber nicht so oft. Okay, sie hat anscheinend Angst vor Spinnen. Äh, ich nehme eine Banane mit. Geht das nicht? Ist doch. Will nicht. Achso, warte, ich kann uns hier eine Abkürzung schaffen. Oder zumindest mir. Wenn ich hier hochgehe und dann zack. Dann habe ich hier eine Schaufel. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, die Level ich habe sind. Schlüssel. Was? Ich habe den Schlüssel dafür. Achso, du musst hier rüber. Ja, oder, oder gib mir den Schlüssel, wenn das geht. Können wir den geben? Können die klauen? wie nicht, oder? Nee, vielleicht muss ich ja her, her! Bonk! Kinder schlagen. Ich schlage so viele Kinder, wie ich will! <lacht> Hä, ja, oder so. Nein. No. Warte. Komme. Ha! Hä, was so... Wieso nur drauf? Aber was ich sagen wollte, ich hab das Gefühl, das Level-Design ist komplett anders hier, ähm... In den Level in den zweiten Film ist im Vergleich sieht zum ersten. Das sieht ein bisschen weniger Open World aus. Das ist einfach so ein gerader Weg. Es fühlt sich an, als hätte jemand anderes hier dran gearbeitet. Und schau mal. Hast Äh, nee, ich hatte keinen. Ich konnte den nicht mehr nehmen. Ich wusste nicht, wie ich die mitnehme. Ja, mit der Peitsche. Ha, ich hab's doch versucht. Warte, ich versuch's nochmal. Äh, boah. Guck. Okay, geht anscheinend nur ein Lego in die zwei. Hm. Ja, dann versuch's mal mit dem Elefanten. Habe ich auch versucht, aber es hat nicht funktioniert. Schau, Denke ich nur so, nö. Nee. nee, das funktioniert irgendwie nicht. Irgendwas machen wir falsch. Aha, was machen wir falsch? Hä? Hm. Ach, jetzt geht's. Ich muss hier ganz am Rand stehen, dann geht's erst. Okay, das ist irgendwie, das finde ich irgendwie dumm. Aber jetzt habe ich die Banane. Aufgepasst, ich habe hier die Banana Gun. Seid gefasst, von meinem Zorn. Hä? Hey, Banane. Nimm doch mit. Sie fällt einfach. in die in die Man hat ihn nie wieder gesehen. Hier schau, ich. Muss hier ganz an den Rand stehen. Ja, genau ja. Warte, geh mal weg. Nein, warte. Jetzt. Ja. Okay, nice. Aber wie er sich herumdreht, ne? Oh, Aua! Oh, das Gold! An meinem Stirn! Oh. Komm, nimm es! Ja, hab's. Jetzt können wir hier durch, jetzt können wir hier lang. Ah, oh, doch keine Lust. Ah, oh, okay, komm. Ich bin darf ich jetzt nur nicht beißen. Oh. Aua, böse Spini. Ah, oh, schlange! Das ist einfach so der Giga-Chat, der kann alles kaputt schlagen. <lacht> Der Giger-Chat. Okay, da können wir nicht lang wegen den Schlangen, aber hier kann ich lang. Äh, ich brauche... Okay, da brauchst du noch die Schaufel. Ja, die hast, hast du... Die ja, aber ich nicht mehr da hinten, konnte kannst du noch eine holen. HAH! Wo bist du? Tot. Cool. Wo ist hier sie denn? Hier konnte man noch eine holen, oder nicht? Äh, wer wo denn? Ja. Hier, da. Okay. musst hier war einige schneiden, ne? Ja. Ich finde das Level irgendwie nicht so cool wie die anderen. Kann ich verstehen, das ist halt sehr viel hin und her. Und ich okay. fühle mich hier ein bisschen klaustrophobisch. Das war alles nur für.. Okay. Naja geil. Dann haben wir's. Also, ich kann hier schon durch, aber ich muss halt aufpassen, dass ich hier. Ah, Spinne! Ich kann sie ist das auch Harry Potter? Ja, ist sie das? Ja, in Harry Potter gab es auch so riesige Spinnen. Glaubst du, da rechts ist noch was? Ich glaub, das ist nur Geld. Ja. Was heißt hier nur Geld? Da komme ich nicht durch. Unmöglich. Oh, das glaub ich, schon beim Tempel von Punkord. Oh. Ja. Sieht so aus, ja. Sieht aber auch so aus wie eine alte Ritterburg. Aua! Aua! Die spinnen. Die stehen uns im Weg. Oh. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass in Indiana Jones, glaube ich, bisher niemand Angst vor Spinnen hat? obwohl es eigentlich die häufigste Angst ist. Hä? So ich dachte Mann hier, hat Willy Angst. hat Angst vor Spinnen, oder nicht? Ja gut, der hat Angst vor allem. Ja, okay, das stimmt aber auch wieder. Na ah, guck mal, er ist schlau genug. Ja, ich meine, der hat Angst vor Schlangen, sein Vater hatte Angst vor Ratten, also... Ja. Wie geht's irgendwo um lang. Ich hab grad irgendeine Animation gemacht. Ich glaube, da sollten wir nicht hin. Was ist das Schwarze da überhaupt? Ist das Wasser oder.. Nee, da wurde die Welt nicht gebaut. Wir haben das Ende der Welt gefunden. Oh mein Gott. ich glaube wir können einfach rein. Hallo. Oh, oh. wer stört uns denn da? Eigentlich ging die Szene viel, viel länger mit ganz vielen, mit Anführungsstrichen, Insekten-Delikatessen. Also ich fand es immer eklig und musste manchmal weggucken, aber... Der Film hatte deswegen, glaube ich, auch einige Rassismusvorwürfe, weil... Oh. Ja, die sind in Indien und Essen schon direkt Affenhirne. Ja, das war jetzt auch nicht unbedingt toll. <lacht> ähm, Ich glaube danach kam aber noch eine Szene, wo sich halt Willy und äh, Indy es äh, sich das etwas gemütlich miteinander machen. Aber das kam ja, irgendwie gar nicht mein vor. Mein die gut. machen die direkt die Szene, wo die bekämpft werden. Ja. Und ich meine, der eine, der Junge, der war, das war tot, ne? Äh, Ja, der wurde ja aufgehängt dort am Ventilator. Was? Also nicht, welchen meinst du da, der den den angegriffen hat, oder? Äh, achso, nee, ich, ich meinte eigentlich den den Jungen, den Kleinen. so, Der hatte doch damit nichts zu tun hier. Der war nur kurz da, hm. hat gegessen und. Ja! Ist zunächst mit Seine gesprungen. Aber ich meinte sein Name, hieß er nicht Todd? Oder ist er anders? Äh, nein. Nee, okay, dann hab ich das verwechselt. Ich wurde, glaub ich, immer dort der Maharaja genannt. Oh, das ist für mich hier, warte, das ist für mich hier. Oh, gut. Cool. Oh nein! Okay, du hast damit noch ein paar alarmiert. <lacht> Wer hätte nun senken können, wenn man ein lautes Geräusch macht, kommen Gegner. Wie, hätte, wie soll ich denn darauf kommen? Okay, äh, lass uns mal noch ein bisschen umschauen. Irgendwo, oh, da oben ist wieder oh. so ein Ding. zum ein Briefkasten. Du hast einen Schlüssel. Briefkasten halt ist das? Ja. Geht das? Ja, jetzt geht es. Dreh mal an dem Schalter. <lacht> das sah ja lustig aus. Aber bevor wir da ja, jetzt rangehen, weil ich glaube, das ist so Was da für ein Bild, was da hängt? Hä, was? Wunderschön. Ja, das ist echt Qualität. Ku das ist Kunst, ja. Wie kommen wir denn da hoch? Warte mal. Äh, das ist auf jeden Fall für Indie. Das sind Indie-Platten. Also irgendwie muss da Indie hochkommen. Ich frage mich nur, wie. Vielleicht muss man mit dem Fastus irgendwie so hinstellen, dass er rüberspringen kann. Warte. Hä? Meinst du? Sie kann da bestimmt hochspringen. Ja. Da ist auch noch ein blaues dat will ich dran Ich Glaubt das <lacht> ist ein Spiegel. Ja. Wir sehen das hier in der Reflektion. Warte, warte mal. Kommen wir hier nicht raus? Nö. Nee. Nee. Ähm. Oh, der hyperrealistische Himmel, guck dir die Wolken <lacht> an. Auf wie zu erwähnen! Nee, ich glaube, das ist für später. Irgendwie kann Indien noch nicht hoch. Ich wüsste zumindest nicht wie. Ah ne, ist keine. Gold! Alles kaputt machen! Wie ist denn der kleine Junge eigentlich? Der, der Maharaja. Ach so, du hast immer gemeint, er hat keinen Namen. Also nicht, dass ich wüsste. Ich gleich, muss doch jetzt... auch sagen, das ist so der Film, ist den ich am wenigsten geschaut habe von allen Teilen. Ja, ich, ich muss aber auch sagen, ich fand den ersten Film auch besser als den hier. Das ist halt ein düsterer Film. Da muss man in der richtigen Stimmung sein. Ja, da, da war ich mir und George sind halt während dem Dreh durch eine harte Scheidung gegangen oder ich glaube kurz davor und das spiegelt sich im Film wieder. Ja. Ich bin mal der Shorty. Ich bin nicht. ab. Schwende. Oh nein. Bam, bam. Ich hab ein Säbel. Bam. Vor allem was kaputt, werden wahre Abenteurer. Aber das finde ich cool, dass man so einfach hier wahre Abenteurer wird. Weil ich weiß, ja. dass es in anderen Lego-Spielen schwerer ist. In Lego in D2 ist es manchmal fast unmöglich. Also da musst du wirklich jeden Star ja. einsammeln. Da habe ich es oft einfach nicht geschafft, obwohl ich da stundenlang gesammelt habe. Und hier war. ist es relativ chillig eigentlich. Du machst es halt ja. nebenbei. Und das finde ich das cool. Wie oh, Leute es wäre, wenn sich die Münzen so von selber einsammeln. Ich glaube, da gibt sogar so einen Cheatcode, dass du so Magneten hast. Ja, aber ich glaube beim neuen Spielen ist es sogar oft schon selber so. Oh, okay. War das nicht auch so ein Lego City Undercover, da ich mich da gerade? Oh, Lego City Undercover habe ich nie gespielt, auch wenn es ein gutes Spiel sein soll. Also, wir reden jetzt nicht von der 3-Dezension. Kann man das eigentlich auch zu zweit spielen? Äh, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Äh, ich glaube hier ist nichts mehr. Ja, Lego City Undercover ist aber, ja auch einfach aber. nur wirklich 1 zu 1 GTA. Ja das stimmt, aber schau mal das Bild hier. Das ist nicht lustig. Welches? Hier. <lacht> ich finde das wow. lustig, dass das alles so Lego-Figuren etwas sind an den Bildern. Warte, was ist das hier in der Wand? Sind das äh? echte Menschen? Nee, das sind nur Lego-Figuren, keine Sorge. Achso, Ach na dann. Ja, ich kann den Turm jetzt zerstören. <lacht> oh. Ups. Oh, guck mal. Was haben die da gemacht? Wo sind wir hier eigentlich? Daran kann ich mich nicht erinnern. Äh, das ist einfach nur. deren Raum plus expandiert. Hm. Also etwas größer als vorher. Ja, vor. ja. Hä? Was hab ich gemacht? <hah> Dafür brauchen wir mal ein Buch. Bestimmt hier, oder? Willis Stimme kann Glas zum Zerspringen bringen. Also du bist sie schon. Glas schon buch. Ah, gut gemacht. Hä, hey, warte mal, dann können wir doch so auch an das das Glas kaputt machen. Einfach mit Willi. Welches Glas denn? In äh, der Akademie. Das ist doch so ein Glas, das man kaputt machen kann. Tims. Oder, oder Ah ne, das hatten wir schon kaputt gemacht, glaube ich. Na, wie auch äh, immer. gucken wir nochmal nach. Auf jeden Fall Boah, hier ist ein, Bett. ist ein Bett. Ein hübsches Bett. Ich bin nicht das Bett. Da war ist das fast genug money. Ist da oben was? Oh, ich komme da hoch. Da oben ist was. Das kann man nie Ja okay, das war es aber auch. Nee, da oben ist glaube ich noch was. Ich habe was Blaues kurz gesehen oder war es nur? Ja, guck mal hier ein Blaustein. Nice. Äh, warte mal, warte mal, bevor wir jetzt hier rausgehen. Genau, hier ist noch was. Oh, cool. Nice. Man auch ist auch was. Jetzt werden wir zu einem wahren Abenteurer. Yeah. Du hast das Buch. Da mach du mal Summit Ding, ding, ding, ding. Hä? Hast du hast mal gedrückt. Wunderbar. Rein da! Oh, keine Kacin, es geht recht weiter. Oh guck dir mal die Tür an. <lacht> warum ist das keine Lego-Tür? Die sieht so hyperrealistisch aus. Und warum steht Indy einfach, einfach nur im Weg? Das verstehe ich nicht ganz. <lacht> oh nein, das sind Skelette! Das nein, mein Säbel! Da oben ist wieder so ein Bild. Das können wir schieben. Ist aber nicht wohin. so, warte, da oben muss die hin. Ach so, warte. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ja genau, weil der, weil der Stuhl auch wie respawnt, dann kann ich hier hoch. Und das kann nur ich machen. Oh, warte, kannst du das kriegen? Du kannst doch bestimmt hoch genug springen. Nice, schon die Hälfte, krass. Nice, nice. Oh. Och, das How convenient. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ah, die Statue, ja. An <lacht> ah, die kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Also, da geht's auf jeden Fall weiter. Warte. Ich will nur kurz Lust. sicher gehen, dass wir. Ah, guck, hier ist noch was. Ja, oh, schön. geil, nichts. Episch. Ich für Shorty spielen. Bam. Okay, die Szene. Aber ich finde das auch cool jetzt hier. Im zweiten Film hast du viel mehr Characters, mit denen du spielen kannst. Im ersten Mal gab es kaum einen. Man hier muss... sind die ja meistens zu dritt, eigentlich fast den ganzen Film durch. Ja. Ich will äh. gerade keine Stelle ein, wo die nur zu zweit sind. Kann das sein? Ha. Uh, das kriegst du hin, oder? Stimmt. Na, alter, 6 von 10! Hatten wir schon mal so viele in einem Level? Nö, ich glaube bisher ja noch nicht. Kann das sein? Ich glaube auch nicht. Boah, großes Areal hier. Ich glaube zu sagen, dass wir jetzt viele verschiedene. über <lacht> Übertreib halt komplett. Wir sind so einfach. Oh. Ja, so viel dazu. 7 von 10, Leute. Krass. Das finde ich echt krass. auf rumzuschreien. Aua! Hat weh getan, you know? 7 von 10. Warte mal. Ich muss hier mit Indiana Jones rüber. Und hier das gleiche. Auto erstmal. Ah, ah, da kann aber Shorty durch. Wo ist Shorty? Da ist Shorty. Shorty, komm her! Brauchen dich! Der ist wahrscheinlich bisher mein Lieblingscharakter, von denen, den wir bisher gesehen haben. Ich weiß aber, dass im nächsten Film ein Charakter kommt, den du magst. Ja... Aber da kommen wir dann noch zu, ja. als er soweit ist. Äh, warte mal, ich glaube... Ne, okay. Ne, wir müssen nach oben den ganzen Weg lang nochmal. Du musst eigentlich nur unten bleiben und die Kamera für mich machen. Und, äh, sind wir jetzt eigentlich praktisch schon im Tempel des Todes, Beim im Film waren die ja noch vor richtig lang in dieser Höhle dort, wo die Stacheln aus dem Boden kamen. Nee, wir so. sind jetzt... Nee, das ist noch die Höhle, denke ich. Oh! Äh, komm mal her. Äh, wo bist du? Äh, hä? Was zum Teufel passiert hier? Was ist normal? Ich weiß halt nicht, wo du bist. Ich auch nicht. Da bist du. Okay, warte, dann nicht abspringen. Okay. Okay, nächstes Mal höre ich auf dich. <lacht> nächstes Mal ist das nächste Mal, wenn wir spielen. Ja, jetzt komm mal rein wieder. Warte, zieh mal da dran. Mit der Peitsche. Hier? Da links von dir. Ha! Vielleicht kann man da durch. Ich glaube, da geht's weiter. Ich würde erstmal das hier machen. Oder? Okay. Wo bist du denn? Bist du immer noch hier hinten. Komm mal her! Und jetzt. Warte, vielleicht muss links noch jemand drauf. Ah. Okay, Moment. Warte muss herkommen. Oh man! Was macht die alle noch da oben? Piss dich! <lacht> mein Gott! So nervig! Okay, dann mach du mal! Na, vielleicht kommt da so eine Leiter hin oder so, oder eine Treppe. Ja, ist gut. <lacht> Warte, was? Wir können alle hierher. Wahrscheinlich. Ja. Wo ist die andere? Hier ist sie. Jetzt kann sie da hoch. Ich hoffe Indy schafft es irgendwie auch. Nee, warte, ich muss. Ah, ich warte, schaff's. warte, komm mal, komm mal. Wir müssen alle drei da oben haben. Oh! Oh, gut gemacht, Indy. Ja, komm nochmal. Äh, warte, könnt ihr da noch drüber? Warte, links war da was. Da war was. Wahrscheinlich kannst du da was bauen, oder? Nee? Nö. Ah, mit einer Fackel musst du da reingehen, dann.. Oh! Ah, verdammt! Ich glaube du musst mit einer Fackel da rein. Ja, aber die. Das ist mir aber weggefallen. Okay. Ja, stimmt. Dann haben die Angst vor mir. Und du auch. Ah, komm her, schnell. Bleiben immer zusammen. Wir halten zusammen. Nee, das, nee, ist das ist ihr Spot. Halt Respektiere ihre <lacht> Meinung. Warte. Geht's lang? Acht von zehn. Wow, wir sind gar nicht hundertprozentig durch mit dem Level. Wie geil wäre das denn, bitte? Das wäre echt geil. Ich glaube, eins hat uns ja gefehlt. Enten. Alter, Junge. eins fehlt nur noch eins. Aber waren das nicht vorhin schon? Sind wir da nicht drüber? Nee, ich glaube, wir haben bisher alle, meine ich zumindest behaupten. Ah, oh oh, das ist der Raum. Die Decke fällt aneinander. Ah. Aber jetzt sind wir alle drei hier eingesperrt, was eigentlich nicht logisch ist. Kann also sein, dass wir jetzt auf Zeit spielen. Ja, wir spielen auf Zeit, wir müssen uns beeilen. Ich baue schon mal. Ich habe noch nicht so schnell was im Lego gebaut. Ah. Lol, was passiert dann, wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen? wenn wir dann die ganze Zeit gespawnt? Oder? Nee. Ich glaube nicht. Schöne Textur. Und hier sind wir. Temple of Doom. Irgendwie sieht er nicht so bedrohlich aus. Hier mal sein Sixpack-Gun. Keine Sorge, das ist nur heiße Soße. <lacht> ja, das war das pankott geheimnis the Willy Arms. Das war's. Oh, okay. Aber schaut das an, fast alle. Nur ein Einziges hat dir gefehlt. Oh, was könnte das wohl sein? Ja, ein Elefant. <lacht> das ist ja eine Giraffe. Das ist eine Giraffe! Na <lacht> ja, gut, beim nächsten Mal werden wir dann herausfinden, was uns so beim Temple of Doom so erwarten wird. Habe ich nicht recht? Habe ich nicht recht? Ja. Aber es war auch wieder oh, ja. ein kürzeres Level, habe ich das Gefühl. Also würde ich nicht sagen. Film 1 und Film 2 wurden kom von komplett anderen Menschen, glaube ich, gebaut, habe ich das Gefühl. Kann auch sein. Äh uh, jetzt yes. nutzen wir noch die Zeit um einen Offizier zu kaufen. Vielleicht <lacht> auch Leute vom zweiten Teil jetzt. Nö. Also vom Tempel. Okay. Machen wir beim nächsten Mal. Wir wollen nichts spoilern hier. In den ersten können wir uns doch rollen. Äh, uh, da haben wir fast alle aus dem ersten Film, oder? Nur noch ja. er. Ich glaube, wir finden uns noch ganz am Anfang welche. Hä, nee. Schau. Die sind gesperrt. Ah, okay. Also vom ersten Film haben wir fast alle. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. <lacht> <lacht>